Dann kommt Tagesordnungspunkt 10, Nachwahl eines Mitglieds sowie eines stellvertretenden Mitglieds der Kommission gemäß dem Hessischen Ausführungsgesetz zum Art. 10-Gesetz. Ablauf des 8. Dezember hat die Frau Kollegin Faeser auf ihr Mandat als Abgeordnete verzichtet, und die Abg. Heike Hofmann hat mit Schreiben vom 24. Januar ihre stellvertretende Mitgliedschaft niedergelegt. Die Fraktion der SPD schlägt mit der Drucksache 20778/18 die Frau Abg. Heike Hofmann als Mitglied sowie den Abg. Marius Weiß als stellvertretendes Mitglied vor. Wird der Wahl widersprochen? Das Handzeichen ist nicht der Fall. Wer dafür ist, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD, FDP, Kollege Kahnt. Wer ist dagegen? keine Wer enthält sich? DIE LINKE und AfD. Damit so gewählt dieser Vorschlag.